Mein Name ist Pia und ich bin Werkstudentin bei der Bredex Academy. In der Academy geben wir Schulungen rund um IT, also um äh, Java zum Beispiel, aber auch andere IT-Themen. Und meine Aufgabe ist, ähm, die Schulungskonzipierung, aber auch Durchführung zu unterstützen und ein bisschen zu planen und vorzubereiten. Ich studiere in Magdeburg, aber ich komme ursprünglich aus Osnabrück. Die Bredex ist in Braunschweig. Und äh, ich bin aber auch viel in Amsterdam unterwegs, das heißt, ähm, eigentlich habe ich ein mobiles Büro. Ich bin damals im Bachelorstudium zu Bredex gekommen als Werkstudentin und ich habe Erziehungswissenschaften studiert, also komme aus dem pädagogischen Bereich. Äh, ja, und da war ich eigentlich auch viel vorher unterwegs, das heißt, ich habe viel mit Kindern, mit Jugendlichen gearbeitet. Ähm, viel ich war auch viel im Ausland unterwegs und ähm, habe das Ganze auch auf Englisch gemacht, also das ist eigentlich der Hintergrund gewesen, aus dem ich kam. Pädagogen werden natürlich immer abgestempelt, ne? aber hier kommt so wieder die Taxifahrerin so ungefähr. Wenn du aus, aus meinem Studium auf Jobsuche gehst und du stolperst über ein Softwareunternehmen, da würdest du niemals auf Karriere klicken, weil du einfach von vornherein denkst, hier ist kein Platz für mich, so, ne? das ist kein, nicht mein Fachbereich. Aber das ist hier überhaupt nicht so. Also auch in, in Softwarebereichen können sich Pädagogen super einbringen und äh, einen tollen Mehrwert leisten. Am Wochenende trefft ihr mich auf jeden Fall draußen, ich bin viel unterwegs, am liebsten mit unseren Hunden, aber auch mit meinen Freunden und Familie.